Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu! Ich habe den Controller wieder falsch, ich muss mich echt daran gewöhnen, wie man den Controller richtig hält. Das ist ein bisschen nervtötend, aber ist egal. Ähm, wir gehen weiter durch den Vertania-Wald, Vertania wo wir letztes Mal aufgehört haben. Äh, ich habe mir nur ganz kurz das System angeguckt vom Spiel. Wie es funktioniert, wenn ich ja gegen dich kämpfe als erstes. Oh, wird auch nicht... Ja, gucken wir mal das Mira-Plan. Ich habe mir ganz kurz das System angeguckt, wie man fängt mit dem mit der Unterwegssteuerung. Es ist eigentlich mega einfach. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, wie alle sagen. Irgendwie hieß es mal ja System und so. Das ist ein Scheißsystem. Nicht das andere. Das andere ist mega cool, weil man kann, wenn man mit dem mit dem Steuerkreuz oder mit der Neigung kann man zielen. Und dann drückt man A und der Ball fliegt. Und man muss halt ein bisschen das Gefühl dafür haben. Aber ich habe eigentlich von Anfang an, das ist eigentlich immer Bildschirmmitte, wo er hinlandet, wenn man A drückt. Das ist eigentlich mega einfach. Und ich mag das System fast lieber. Ich hoffe, man kann das irgendwie umstellen. Ich gucke mir das gleich nochmal an, weil ich wollte jetzt einfach in die, in die Aufnahme rein. Ich guck mir das mal ganz kurz an, weil die Einstellung wäre mega nice. Das ist die Lautstärke, die lasse ich mal so. Videos überspringen möchte ich nicht. Vibration nervt ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja gut, dann lassen wir das halt. Schade, schade. Kommunikation ist Online-Spielen, aber das habe ich ja nichts. Die will battlen. Klar, wir holen jetzt ein bisschen die Level mit den Trennen halt. Hm, ich weiß nicht, ob ich in diesem Wald Pisa Sam ehrlich gesagt. Ich bin selber am überlegen gewesen wegen dem Starter-Pokémon. Ich blende mich mal hier ein wieder. Hallo. Ich komme gleich, Moment. Jetzt. Gut. Ja, ich kämpfe gegen die Doran weiblich und ich schicke wieder meinen Pikachu los. Äh, ich probiere mal was. Mich nimmt jetzt mal ehrlich gesagt was Wunder. Und zwar, wenn ich jetzt gegen, sagen wir, Taubsi auswechsle. Wie sieht das aus? Okay. Grafisch sehen sie aber richtig geil aus, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass das nächste Pokémon-Spiel auch so in diesem Stil läuft, weil es sieht schon cool aus. Okay, das klappt gut. Aha, wir kriegen wieder EP. Okay, ich hoffe, das geht jetzt mit dem Lärm. Sorry, im Hintergrund. Ganz kurz, ein bisschen laut. Ein ähm, bisschen Gold, drei Pokebälle. Ist okay. Da war ja nichts. Hui. Ich besiege den jetzt einfach mal. Da steht einfach rum. Ja, ich weiß, deswegen bin ich ja zu dir gekommen. Chill. Okay, also, ähm, eben, ich mag die Steuerung eigentlich mit dem Gamepad. Das ist fast angenehmer als hier mit diesem nicht ganz funktionierenden rumgeschüttler. Bändelchen sollte ich eigentlich anziehen, aber mache ich nicht. Ich bin zu cool dafür. Okay. Nein, also wir machen Donnerschok. Ja, das war's. Viele P gibt's wahrscheinlich auch nicht. Jo, eigentlich gar nichts. Aber wir kriegen mega viel Pokebälle. Das ist easy. Ähm, das heißt, ich würde eigentlich, wenn ich allein bin, dann. Mal noch ein bisschen... Uh, da war ein Raupe. Das habe ich echt nicht gesehen gerade. Ähm Komm jetzt. Ah, Moment. Los. Passt. Okay, die, die Steuerung ist voll beschissen. <lacht> Und das sieht jedes Mal richtig dumm aus, wenn ich das mache. Aber es mir egal. Richtig elegant. Und großartig natürlich. Das gibt einen Bonus-Fang-Gedings. Aber es klappt nicht. Der hat nur 12 WP. Chill mal. Komm runter. Wenn der jetzt wieder flüchtet, laufe ich weg. Jo, wir laufen weg. Auf Hilfe? Ich, ich guck nachher mal im Kampf, was Hilfe ist. Hier oben war, glaube ich, meines Wissens nach nichts. Ich gehe sicherheitshalber trotzdem kurz gucken. Doch, da war ein Item. Okay. Ein Trank. Stimmt, da könnte man einen Trank gelegen haben. Sieht schon geil aus eigentlich. Ich bin schon wieder ins Raub hier reingelaufen. Hier, guck mal, Hilfe. Nein, no, nein, nein, wir möchten kein Tutorial angucken. Bitte nicht. Wobei, vielleicht hilft es ja mal. Ich check, wie das richtig geht. Da ist noch nichts. Ja, vielleicht sollte ich mir das Tutorial mal angucken. Ja, wenn es dich glücklich macht. Aber zuerst kämpfen wir. Die mache ich fertig. Äh, ich bin übrigens in am selben Tag noch, wie ich vorhin aufgenommen habe. Nur mit frisch gewaschenen Haaren jetzt. Und ja. Ich wollte unbedingt aus dem bertania bald noch, damit ich richtig leveln kann dann. Ciao. Der macht weh. Stabil. Äh, das Einzige, was ich noch machen will, ist eigentlich links von Lavandia. Oh, Pikachu. Oh, das ist gelb. Moment, da müssen wir natürlich nachhelfen. Probieren wir es mal. Come on. Ich mag die Steuerung immer noch nicht. Fuck you. Wir gucken die Hilfe an. Also. Ich habe es schon richtig gemacht. Nur manchmal fliegt er ein bisschen komisch. Und ich kann weiter nach hinten rutschen jetzt. Ah, gut. Ah, gut, cool, wir haben ihn gefangen. Nicht, dass es wirklich wichtig war, aber wir haben es. Ein weibliches Pikachu. Unser ist männlich, sehe ich gerade. Für die, die es nicht wissen, wie man das unterscheiden kann, ähm, auf dem PokeWiki wiki gibt es da ziemlich viel dazu, und zwar... Ah. Ah. Ähm, der Schweif des Pikachu ist eckig hier bei männlich, und weibliche haben den herzförmigen Schweif. Da ist Y. Das wäre dann halt... So. Das weiblich. Das erkennt man da wirklich am Schweif. Sind die noch nach Level sortiert? Nein, sind sie nicht. Ich habe so ziemlich die Stärksten schon dabei. Das ist gut. Wobei, ich werde offline auch ein bisschen die anderen Pokémon trainieren, weil ich habe das Gefühl, durch die verschiedenen Arenen kommen wir dadurch besser. Wobei, bis jetzt klappt es eigentlich auch gut, wenn man sich auf ein Sechster-Team verlässt. Das hat bis jetzt eigentlich immer gut geklappt in den Spielen. Ich wüsste nicht, wieso es hier bei Let's Go nicht gehen sollte. Tja, es laufen hier viele Pikachus rum. Ja. Irgendwo vor dem Typen gab es mal einen Trank, aber da war damals nur ein Feld. Da war ich, noch jung war. Ist schon eine Zeit her, muss ich zugeben. Ich halte gerade und werfe. Und es klappt. Jedes Mal, wenn ich so zeigen will, klappt es. Geht doch. Mein PC ging ein bisschen ab, sorry deswegen. Äh, doch, das passt eigentlich. Nein, nicht Doppelteam. Doppelteam braucht man nicht. Wobei es hier sicher cool aussehen würde. Äh, okay. Ich frage mich, was die Fangserie bringt. Mehr EP oder so vielleicht. Der Vorteil ist, man kann wirklich durch den Wald gehen und dafür sorgen, dass man nicht getroffen wird. Nicht so wie beim alten, also beim Original halt. Da hat man immer die Chance, kommt jetzt was bitte nicht und so. Oh, ist nichts gekommen. Es gibt ja diese Videos von den Typen, die voll abgehen, wenn sie es schaffen, durch den Wald zu laufen oder um was zu begegnen. <lacht> ich finde die immer sehr unterhaltsam, aber. Viel machen kann man da ja nichts eigentlich. So. Wow. Jazz. Sind schon einige. Wer bist du? Er erhöht die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Okay. Gibt's hin? Oh, ist das. Nein, ist ein Hornjung. Okay. Und wir sind in Marmoria City. Ich blende mich aus, weil es sieht immer so bescheuert aus, also wenn ich so rede. <lacht> ah, du kommst hier gerufen. Wo ist du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Adi? Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen, ist zwar kein Zucker-Schlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg daran vorbei. Schau mal, Pikachu ist auch schon ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Stimmt doch, oder, Pikachu? Ich stehe ja auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. Yeah. Cool. Ich war in Laune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Reineleite zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf deinem Weg zur Pokémon-Liga. Also, viel Spaß euch beiden. Viel Glück. Ihr schafft das. Ja, ich gebe den extra immer so dumme Stimmen, weil Rivale und so. Eigentlich sind sie voll cool, meistens. Äh, Ich heile mal ganz kurz nebenbei. Damit konnte ich mal einen Kumpel nerven, der Sam vom Burger Squad, der hat das Klingelton und Zeit und das Den Den Den Den gehabt, jedes Mal wenn ein SMS reinkam, also eine Nachricht auf WhatsApp glaube ich war es, und dann habe ich immer so weiter gesungen, das hat er egal so hart gehasst, Er hat es danach geändert, das war ziemlich lustig. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Das sehe ich, wenn ich speichere. Nicht sehr viel. Oh, ist das niedlich, guck mal. Wie ich das Pikachu halte. Oh ja, Pikachu hat hier noch ein... Oh, oh, jetzt aber. Jetzt geht's ab. Was machst du eigentlich schon wieder? Stimmt, das war ein Sammler-Item. Und du? Okay, der klingt interessant, aber noch nicht hier. Oh yeah, die nehmen wir. Der hat dieselbe Style wie ich dann. Yo, als ob. Komm, machen wir. Scheiß drauf. Jetzt habe ich einen Adi Pikachu. Boah, ist das cool. Okay, das ist wirklich cool, muss ich zugeben. Das ist das Museum, wo wir Ariodactyl kriegen. Äh, ich glaube, wir brauchen Schneider dafür. Jawohl. Genau. Der schneider kriegen wir Arena 3, also vor der dritten Arena. Nach die können wir den benutzen. Äh, dann gibt es da drüben noch so einen komischen Typen. Normalerweise. Ja, oh, genau der. Ja, nach neuer Herausforderung. Und der führt mich jetzt zur Arena. Oh. Quickport. Nice. Geht einiges schon als in den alten Spielen. Wollen wir ins Museum? Mmh, nö. Ich gehe aber nochmal zurück nach Bertania City, kurz Okay, das Pikachu finde ich echt niedlich. Oh, jetzt bin ich in den Radfratz reingelaufen. Ich fange natürlich alles, was ich finde. Wegen Punkten und so. Ich weiß noch nicht, ob wir heute die erste Arena noch kriegen, aber ich würde ganz kurz nach Alabastia, äh, nach Vertania zurücklaufen und das natürlich rausschneiden. Weil wegen Zeit und so. Also bis gleich. So, da bin ich wieder und es ist gerade ein weibliches Nidoran aufgetaucht, das ich natürlich noch ganz kurz fangen möchte, wenn ich. Oh, cool. Huah! Also geht es viel besser, also wenn ich so mache, kann ich einfach so stoßen. Das klappt eh. Okay, äh, auf jeden Fall reibe ich nie daran, Pokédex-Eintrag natürlich braucht man. Ich muss echt gucken, was ich von Pokémon Go überhaupt loswerden könnte, weil ich da ja einen Living-Dex verfolge. Das wäre natürlich dann das große Problem. Äh, aber ich bin nicht deswegen hier eigentlich. Eigentlich wollte ich was anderes machen. Und zwar sollte hier ein Event triggern. Sollte ein Event triggern. Hier gibt es manchmal Mankey. Ich glaube, aber die sind eher selten hier. Radfratz sind recht aggressiv, merke ich hier. Äh, weiter nach hinten kommen wir eh nicht, wegen... Hey. Cool, das geht echt besser. Nicht so. Ja, es geht viel besser, wenn ich wirklich werfe, statt nach unten zu ziehen, irgendwie. Äh, auf jeden Fall, ja, Mankey gibt es hier selten mal. Äh, und eigentlich sollte hier mein Rivale kommen, nur gegen mich battlen und so, aber das ist schon schon weiter. Okay. Dann war die Reise eigentlich voll für den Arsch. Weil ich eigentlich hier noch ein paar Punkte sammeln wollte. noch nochmal. Hier können wir nur zu Liga. Okay, dann lassen wir das sein. Kann sein, dass mein Controller ein bisschen was abbekommen hat, weil er ein bisschen rumspackt ab und zu. Ich wüsste aber nicht von wo ehrlich gesagt. Okay, ich muss nicht... So. Normalerweise lasse ich immer die Webcam aus, deswegen sieht man das nicht. Egal. Äh, ja, jetzt muss ich eigentlich wieder zurücklaufen. Uh, Komm her, komm her. Riesen Radfahrt. Es klappt echt viel besser. Ach, wenn das... Okay. Ich zieh mal kurz das Mikro noch ein bisschen raus. Sorry, wenn es gerade komisch klingt. Muss ich die vielleicht zum Professor runterbringen? Ja, lern du mal Rukzuki, okay. Ja, Taubsi kann das, cool. Danke, Taubsi. Äh, ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich die wirklich zum Prof runterbringen muss oder nicht. Also nochmal ein Riesen-Pokémon. sam Pokémon-Box. klar ich kann pokémon als favorit markieren von mir aus äh, ja kann ich hier einfach ich gehe mal gucken was ich damit machen kann kurz vielleicht in dem pokémon center oder so weil alle pokémon dabei zu haben ist voll kacke Entschuldigung. ich sollte vielleicht nicht alle einfach fangen Drei reichen dann für ein Living deck oder so wieder, was ein Ziel wäre in diesem Spiel vielleicht. Hallo? Ja, habe ich. Ja, ich weiß. Eine Karte. Ach cool. Ah, hier sehe ich jetzt die Gebiete, die ich schon erkundet habe, ein bisschen detaillierter schon. Oh, ist das süß. Guck mal, hier mit den ganzen Städten eingezeichnet und so mit den Häusern. Voll cool. Also ich feiere das gerade wirklich ein bisschen. Äh, ich gehe mal ganz kurz zum Professor. Äh, ich bleibe dann einfach mal bis zur nächsten Folge da. Ja, mal. Jo. Ähm, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rataner. Alles gut, Zucker. Okay. Cheerio.